Am folgenden Video entdecken wir zu Zoomen, wie Sie sich an den Online-Portal 365.education.lu ummeldet und den Office 365 auch lokal installieren kann. Für uns zu fangen, klicken Sie auf Office 365 oder tippen direkt 365.education.lu, um melden sich an. Scrollen wir auf wählen «Connectez-vous» aus oder tippen direkt portal.office.com am sich an. Hallo, melde ich mich als Schüler mit iam at oder als Enseignant mit iam at Wenn das Gerät auf dem, da ich ummelde, ist nicht gehört, und der gefragt wird, wie das Passwort oder die Ummeldung zu speichern, da klickt auf Nein. Oben an der Fenster hat ihr eine Übersicht von den Applikationen, auf dem am IAM Zugang hat. Das findet ihr das Übersicht auch zu all Momenten im Office 365, wenn ihr links auf den Knäppchen mit den Namen klickt. Wenn ihr auf Install Office klickt, an die erste Option Applikation Office 365 auswählt, dann läuft der Browser die Installationsdatei auf, die bei Ad Gerät passt. Klickt auf die Installationsdatei, aber folgt du Weisungen für den Office 365 auf Ihrem Gerät zu installieren.